Ja, servus Leute, ja, ich wollte mal wieder ein ähm, Update zu dem kleinen Garnelenbecken machen und ähm, habe ja die letzten Tage immer mal wieder aus dem großen Juwel habe ich ähm, den Nachwuchs von den Babygarnelen rausgefangen zuvor hatte ich ja alle ähm, großen Garnelen das waren ja wie hatte ich ja im letzten Video schon erwähnt äh, nur noch vier, fünf Stück genau irgendwie sowas die Drehe die haben ja Nachwuchs gemacht und äh, die habe ich rausgefangen. Die sind von ganz klein bis ganz groß. Also, man sieht das auch. Ähm, ich zoome mal ein Stück ran. Da auf dem Stein sitzt eine. Hier drüben ist eine. Ganz hier unten ist eine. Die sieht man hier unten. Genau. Und jo. ja, Christopher, was ist denn? Also, mir abholen das Bild, also abholen. Ja, ich hole mir das dann später ab, das Bild, ne? Ich mache gerade, ich mach gerade ein Video. Ja. In der Zeit kann das noch, Christopher? Christopher? In der Zeit kann das ein bisschen trocknen, ne? Ja. Die Aquarellfarbe. Okay? Ja. ja. Kannst du schon liegen lassen? Ich hole mir das dann später. <lacht> ja. Mein Sohn hat mit meiner Frau zusammen gerade ein, äh, ein Aquarellbild gemalt und ja, das kann ich mir dann abholen, spricht er. <lacht> ja, ist das süß, ne? Ja, wie gesagt, ähm, die habe ich rausgefangen, die Jungen hier drüben. Na wo ist mein Finger? Da. da ist auch eine. Eine ganz kleine. Was ist denn hier los? Ich mache gerade ein Video. Hallo! Hallo ihr Leute. Hallo ihr Leute, ja. Ja. Gehen wir noch ein bisschen rüber spielen, Christoph. Ja. ja. Der zukünftige youtube star Nee, nee, Quatsch, das fangen wir nicht an. Nee, Kinder auf YouTube, ich finde das immer so ein ja, so ein zweischneidiges Schwert, ne? Dass viele zerren ja ihre Kinder vor die Kamera, ob sie es wollen oder nicht. Irgendwie so. Also gibt es einige Leute, die das machen. Also ich finde das halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn die älter genug sind, äh, wenn die alt genug sind und fangen selber mal mit dem ganzen Kram an, dann okay dann ist das denen ihre freie, bewusste Entscheidung, aber einfach so, die Kinder vor die Kamera zerren, das, ich finde, das gehört sich einfach nicht. Was ist denn, wenn das Kind mal älter ist und äh, wenn mein Sohn jetzt zum Beispiel mal 17, 18 ist und findet auf einmal äh, den Kanal, er kriegt das ja nur mit, ne, dass ich hier auch äh, YouTube-Videos mache, ähm, er sagt auch schon manchmal, ja Papa, lass mal äh, gucken und so, ne. Und dann findet er das und, und, und dann sieht er sich sich äh, da vor der Kamera und naja, das muss nicht unbedingt sein. Ja, ah, das ist halt.. <lacht> Jeder denkt da leider anders drüber. Ich finde zum Schutz von Kindern äh, gehört sich das einfach nicht, da die Kinder vor die Kamera zu ziehen. Wie gesagt, wenn die das wollen oder so. Aber ich glaube, selbst dann würde ich es nicht machen, weil, weiß nicht. Die sollen erstmal vernünftig Kind sein und sollen erstmal Lebenserfahrungen sammeln. Und wir sind damals auch ohne, ohne diesen äh, Kram aufgewachsen. Gut, es gab es halt damals bei uns in der Kindheit nicht, ne? So mit YouTube und Facebook und äh, am schlimmsten finde ich ja immer noch dieses TikTok. Oder auch diese ganzen Social-Media-Sachen, das gab es halt früher in unserer Kindheit nicht und ich weiß nicht. Klar, wir haben das damals nicht gehabt, uns, uns konnte das ja nicht fehlen, weil wir es nicht kannten, ne? aber... Ja, ich finde halt heute ist alles so durch dieses ganze Internet so schön wie es ist, aber es ist alles so schnelllebig geworden und... Ja, weiß ich auch nicht und... Ja. Ja, sorry, wenn ich hin und wieder mal <lacht> huste und schnupfe. Ja, ich hatte ja erst eine Krippe hinter mir, die habe ich drei, vier Wochen vor mich hingeschleppt. Und jetzt schon wieder eine Erkältung. Ah, oh, es ist echt nervig. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich glaube, das Immunsystem ist total im Eimer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, äh ja, durch, durch Corona, dass man ja oft die Masken tragen musste, dass das Immunsystem erstmal wieder trainiert werden muss, weil klar es kommt auch was durch die Maske durch, ne, durch die FFP2-Maske, aber halt nicht so in dem Maße, wie wenn du keine Maske trägst. Na, ich denke, ich denke das hängt damit auch zusammen und naja. Ja, ich hatte ja heute, da wollte ich auch mal mit euch drüber sprechen, ich möchte ja schon einen transparenten Kanal schaffen Also ich sag halt was ich denke Und will mich da nicht verbiegen Oder so Ich möchte euch ja auch schon so ein bisschen Teilhaben lassen dran Ja so Nicht nur beschränkt auf YouTube Auch so was mit mir als Person zusammenhängt Ist ja nicht nur Dass ich irgendwie stur Videos produziere ähm, nur über die Aquaristik oder auch übers Angeln oder hatte mir ja auch vorgenommen, eventuell im Sommer mal ja halt ähm, Radtour zu machen. Also jetzt keine <lacht> keine Europatour oder, oder eine Welttournee ne? oder eine Welttour, sondern einfach nur so ein bisschen hier in der Umgebung ähm, mal zum Nordostseekanal oder mal zum eider sperrberg oder sowas halt ne so im Umkreis von weiß ich nicht 50 Kilometer und da wollte ich euch ein bisschen auch dran teilhaben lassen falls das Interesse eurerseits da ist könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Ich glaube, das hatte ich schon mal angerissen das Thema und habt da auch eine Playlist erstellt die nennt sich lasst mich nicht lügen äh, Radtour und Wandern oder so ähnlich ja genau aber wie gesagt, es soll kein reiner Aquaristikkanal werden oder so, es soll halt Angeln, Aquaristik, Radfahren, weiß ich nicht, alles mögliche halt. Und ähm, ja. ähm, Gestern konnte ich ja im Nachtstream bei Joachim nicht dabei sein, Habe mir den vorhin angeguckt und ähm, ja... Ah, ihm ging es ja gestern auch nicht so dolle, habe ich gesehen. Hat ja übelst Kopfschmerzen gehabt. Ja, davon kann ich auch ein Lied singen, so mit Migräne. bin froh, die letzten Wochen hatte ich keinen Migräneschub gehabt. Also da bin ich echt froh drüber. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich jeden Tag ich Kopfschmerzen oder Migräne gehabt. Das ist echt nervig. Von daher kann ich schon nachvollziehen, dass er sich da keine drei vier Stunden vor die Kamera setzt. Das ist dann eine Qual und das ist dann nicht Sinn der Sache. Von daher kann ich es gut verstehen, wenn der Stream nur 30 Minuten ging. Muss ja auch mal sein. ne? Genau. Und ja, ich konnte ja gestern nicht dabei sein. Sonst gucke ich seine Streams immer. Die Nachtstreams nicht so lange, weil ja, unser Sohn muss ja auch früh raus und das ist dann auch anstrengend. Und ja. Hatte ja heute einen Termin gehabt. Ähm, einen Kennenlerntermin. Ähm, das ist so ein Ah, wie nennt sich das? Das nennt sich FAW. Der Träger, der sitzt in Hamburg und hat hier bei uns eine, in der Stadt eine Zweigstelle. Da geht es halt drum um Leute, die halt Handicaps haben, also jetzt, keine Ahnung, die psychisch nicht so gut unterwegs sind. Oder Leute, die jetzt zum Beispiel lange, lange Zeit aus dem Arbeitsleben raus sind, durch Krankheit oder was auch immer. So habe ich das verstanden. Und da hatte ich heute, wie gesagt, einen Termin. Die wollen schauen, wie das jetzt bei mir in Zukunft weitergeht. Dass wir Unterstützung mit unserem Sohn kriegen. Dann Wir haben vor einiger Zeit schon mal versucht, eine Wohnung zu finden. Aber das ist halt auch nicht so einfach. Gerade mit Schulden. Gut, ich bin jetzt mit meinen Schulden durch zum Glück. Ich bin mit der Privatinsolvenz fertig. Und bin jetzt halt Restschuld befreit und ähm, habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten, das wusste ich auch nicht. Also ich kannte das so, wenn du durch die Insolvenz durch bist, dass du dann noch drei Jahre in der Schufa stehst und dann wirst du, früher musste man es beantragen, dann die Schuldnerberatung, die habe ich vor einem Dreivierteljahr angerufen, die meinte, nee, äh, das wird automatisch rausgelöscht und das habe ich ihm erzählt und er meinte, das ist so nicht ganz richtig. Also dadurch, dass die... Ähm, Du ja eine, eine private Institution ist, ähm, kann das schon sein, dass Leute, dass ja die, wenn man es selbst, wenn man es nicht beantragt oder selbst wenn man es beantragt, dass die dann noch ein viertes Jahr oder so drinnen bleiben. Da ist wohl, ich weiß nicht, ob das Bundesgerichtshof war oder so. Auf jeden Fall ähm, habe ich das wieder vergessen. Ich bin so vergesslich durch die scheiß Depression und ähm, wenn mir jemand was erzählt, nach zwei, drei Stunden habe ich die Hälfte vergessen. Und gerade wenn das so viel Input ist. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall meint er, das Gericht hätte wohl ein Urteil gefällt, dass, wenn man, mit der, wenn man die Restschuldbefreiung per Urteil hat, kann man sofort aus der Schufa rausgelöscht werden. Und da soll ich Unterstützung kriegen. Weil es eben, wenn man Bürgergeld bekommt, jemals Arbeitslosengeld 2, Schrägstrich Hartz IV, nennt sich jetzt ja Bürgergeld, habt ihr ja sicher schon alle mitgekriegt und ähm, aber es gibt auch Leute die ja mit sowas nichts zu tun haben, die wissen das nicht und ähm, ja. ja auf jeden Fall es ist dann nicht so ganz einfach einen Wohnraum zu finden, das ist ja so schon schwer ähm, jemand der Arbeit hat einen Wohnraum zu finden, gerade in der Stadt. Oder in Großstädten zum Beispiel ist das ja oft das Problem. So Berlin, Hamburg, Frankfurt, so typische Großstädte, dass da unbezahlbar ist. Ne? Ja, und da sollen wir ein bisschen Unterstützung kriegen. Also wir wollen dann noch ein Stück weiter hoch in den Norden ziehen. Also Richtung Nordfriesland. Ähm, wo genau, weiß ich nicht, ob ich das ähm, so öffentlich preisgeben möchte. Ähm, also wenn ich dann mal irgendwann oder wenn wir dann irgendwann da wohnen sollten, es werden mal ähm, Outdoor-Videos hochgeladen, also Outdoor in dem Sinne Videos von draußen, ähm, so übers Angeln oder auch mal, wenn ich, ich dort mal äh, im Fahrrad unterwegs bin, die Leute, die vielleicht meinen Kanal von euch jetzt gucken und kennen sich da vielleicht aus oder jetzt Leute, die über meinen Kanal stolpern und sagen, ah, das ist doch, da wohnen wir doch auch und so, dann ist das was anderes. Aber so jetzt ich von mir aus möchte nicht, also ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich in Schleswig-Holstein lebe, aber wo genau möchte ich halt ähm, jetzt so öffentlich in YouTube auch nicht preisgeben. Außer es fragt mich jemand privat über, über den äh, Discord-Channel von Joachim Mund, dann ist was anderes, wenn man das per PN sich austauscht und ähm, aber so jetzt gab es ja schon leider das ein oder andere traurige beispiel äh, die haben das öffentlich gemacht wo sie wohnen und wurden dann halt terrorisiert gemobbt ähm, sprichwort ähm, ähm, drachenlord oder jetzt ähm, einige andere die halt öffentlich gemobbt wurden und das ist dann schon, abgesehen davon, wie jeder vielleicht seine Art hat und wie er drauf ist und ähm, sich auf, auf YouTube gibt, ähm, gibt es noch lange nicht jemanden das Recht, jemanden so derbe zu mobben und zu terrorisieren und dahin zu fahren und wirklich ihn, also, klar, auch wenn es Drachenlord, ähm, ja, jetzt immer vom vom Aquaristik übers Angeln, zu Drachenlord gekommen. <lacht> Was ist das denn? Ja, es ist halt, wenn man manchmal so, im, bei mir ist das so, da bin ich in so einem Gedankenfluss und im Redefluss und dann komme ich von, von einem Thema aufs andere und irgendwie, naja, aber so bin ich halt. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, lass ihn sein, wie er ist. Es gibt niemanden das Recht, jemanden so derbe zu mobben und dahin zu fahren und den Menschen so zu Terrorisieren, auch wenn er es provoziert hat und auch wenn er seine Adresse öffentlich gemacht hat, wie gesagt, es gibt niemanden das Recht, da hinzugehen und jeder hat irgendwie ähm, ein bisschen Privatsphäre verdient und ja, genau. Aber wie gesagt, das, der Termin heute lief echt gut und ähm, mal gucken, was sich da in Zukunft draus entwickelt, also... Das ganze Projekt, das nennt sich äh, Coaching, ähm, privates Coaching. Und ähm, vielleicht bin ich irgendwann auch in der Lage, mal für ein paar Stunden die Woche irgendwo was arbeitsmäßig zu machen. So auf äh, geringfügige Basis, so 450 Euro Job oder sowas. Ne? Dass erstens ein bisschen mehr Geld reinkommt und dann, dass man halt auch ein bisschen irgendwie... <lacht> Ja, halt beschäftigt ist, weil bei mir spielt sich halt doch sehr, sehr viel zu Hause und in der unmittelbaren Umgebung ab. Ähm, so jetzt groß Freundeskreis habe ich überhaupt nicht. Ich habe eigentlich gar keine Freunde. <lacht> und ähm, Sozialkontakte. Ähm, Familie lebt in Thüringen. Ähm, von meiner Frau die Familie, die lebt auch weiter weg. Und von daher, da wo wir hinziehen wollen, ähm, da hätten wir dann einen Familienanschluss von meiner Frau ihrer Seite aus. Und ähm, ja, wenn man da mal, keine Ahnung, es ist ja, man hat vielleicht, ich und meine Frau mal zusammen irgendwo einen Termin. Und gerade so in der Fanzeit, wenn der Kleine halt zu Hause ist, ja, wohin mit ihm, ne? Und so, wenn man, keine Ahnung, eine Oma, ein Opa oder, oder Schwager oder Schwester oder was auch immer, jemand von der Familie da hat und es passt dann, dass man ihn mal äh, ein, zwei Stunden unterbringen kann, ne? und äh, die Woche über ist er ja eh in der Schule, da ist das nicht so schlimm, aber man hat ja auch mal Termine in der Zeit, wo der Kleine da ist, ne? und das ist, wenn man dann halt hier niemanden hat, ist es echt schwer, ja, und, ja, Genau, da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, wenn das dann irgendwann soweit ist und wir hier umziehen, dann dauert es ja, für, man weiß ja nicht, wie lange der Internetanbieter dann da ist. Da würde ich aber dann vorher nochmal eine Ankündigung machen, damit ihr Bescheid wisst, ähm, ja, dass aktuell keine Videos kommen, weil Umzug, die ganze Rennerei, alles neu beantragen, hier... Ähm, und und und ihr wisst ja wie das ist wenn man umzieht man hat viele rennerei und dann äh, muss man sich erstmal mal darauf konzentrieren und dann muss halt youtube erstmal hinten anstehen das ist klar ne? ich habe das jahrelang gemacht da habe ich die prioritäten nur auf äh, pc und spielen zum beispiel gesetzt durch meine ähm, durch meine medienabhängigkeit äh, mit dem spielen am pc das hat damals ähm, ja und ganz schön Zeit gefressen und wo ich meine frauen noch nicht kannte und unser sohn dann natürlich logischerweise auch noch nicht da war da habe ich teilweise den rechner nie ausgemacht der war 24 stunden an ich habe dann irgendwie vielleicht mal zwei stunden oder drei stunden geschlafen und ansonsten halt nur gespielt ne? und die zeit ist zum glück so spielfrei bin ich jetzt seit ungefähr zwei jahren und da bin ich auch richtig, richtig froh drüber und äh, momentan habe ich da auch nicht das Verlangen dazu und ähm, ja, aber wie es halt mit Sucht ist, man soll da halt nicht sagen, ich bin, äh, ich werde nie wieder spielen oder ich werde nie wieder trinken oder ich werde nie wieder Drogen nehmen oder was auch immer, sondern man soll halt den Tag genießen und stolz drauf sein, den Tag, den man geschafft hat und das jeden Tag. Und da groß zu sagen, so ich nehme mir jetzt vor, nie wieder spielen zu müssen oder nie wieder was zu trinken oder sonst irgendwas, das ist halt die falsche Herangehensweise, das ist meine Erfahrung. Ähm, immer den, auf den Tag stolz sein, den man gemeistert hat und äh, alles andere ergibt sich dann meist von selber. genau Ja, ansonsten ich habe mir letztens im Angelladen, habe ich mir einige Sachen geholt, ähm, zwei Tüten Boilies, einmal Erdbeerboilies und ähm, einmal Boilies, das ist Knoblauch, Knoblauch noch irgendwas, das ist von der Firma SeaTech. und dann hatte ich noch äh, mir drei elektronische Bissanzeiger und eine Buzzerbar geholt, da mache ich auch mal ein Video dazu, dann stelle ich das mal vor. Genau, und ähm, habe mich da auch schon erkundigt, wo wir ähm, hinziehen wollen, also der Angelverein, die Kosten sind, ähm, sind wie hier bei unserem jetzigen Angelverein auch so ähnlich, auch so die ganzen äh, Regelungen mit Arbeitseinsatz und alles, das ist da ja, nimmt sich ja nicht viel, da... Ähm, also es ist auf jeden ich sag so viel dazu, es ist auf jeden Fall ähm, direkt an der Nordsee. Also die Stadt grenzt direkt an der Nordsee. So viel sage ich dazu und mehr auch nicht. Und dann hätte ich auch die Möglichkeit, weil hier, jetzt, wo ich, wo wir wohnen, bin ich eingeschränkt ähm, auf das Angelgebiet, wo ich, wo ich die ganze Zeit geangelt habe. Also, was ihr auch in meiner Angel, Angeltage am Wasser playlist. Ähm, meine Angeltage ja genau, meine Angeltage oder so heißt die Playlist ja, ja ich merke mir so schlecht Sachen ich merke mir nicht mal richtig, wie meine Sachen auf YouTube heißen meine Güte ey Es <lacht> ist echt schrecklich naja, wie auch immer, auf jeden Fall es ist dann direkt an der Nordsee dann könnte ich auch vielleicht mal an die Nordsee gehen zum Angeln, so auf ja, auf Halbboot oder oder so, ähm, oder Heilbutt, sage ich schon. Auf, ähm, ja, auf so Plattfische, ne? Und also Meeresangeln habe ich null Erfahrung, null Ahnung davon. Also da müsste ich dann auch erstmal gucken. Aber das kann man sich ja alles beibringen. Ne? Heutzutage hat man ja eben durch YouTube hat man ja die Möglichkeit, äh, sich viel selber beizubringen. Vor 30, 40 Jahren war das halt noch nicht. Ne? Da haben die Leute entweder alles selber rausgetüftelt ausgetüftelt und rausgefunden oder halt einfach ans Wasser gehen und Erfahrung sammeln und daraus halt ja, ja das Beste halt machen oder man ist mit Angelkollegen los und Leuten die schon ein bisschen Ahnung haben ja. oder durch Bücher Zeitschriften was auch immer heute ist es alles so einfach wenn ich irgendwas wissen will setze ich mich an PC oder ans Handy Tablet was auch immer im Prinzip braucht man heutzutage nicht mal mehr einen PC oder einen Laptop, die Fernseher, die sind alles, äh, diese Smart-TVs, damit kann man auch direkt ins Internet gehen und dann sucht man sich was, keine Ahnung, wie koche ich Bratkartoffeln, ne, wenn ich jetzt ein absoluter Kochanfänger bin und weiß was nicht. Und ähm, ja, deswegen jeder, der sich heute hinstellt und sagt, ach ich kann nicht kochen und das lerne ich nie, das ist Quatsch, jeder kann kochen lernen. Das ist eine, eine Interessenfrage. ne? Und äh, wenn man das nicht lernen will, dann lernt man es auch nicht. Das ist klar. Und genauso ist es halt mit dem Angeln, mit Aquaristik oder was auch immer. Oder generell mit allen Sachen. Genau, und da kann ich mich dann auch vielleicht mal hinstellen. Und, und zum Beispiel Makrelen. Ne? Geräucherte Makrelen schmeckt obergeil. Aber hier, wo ich jetzt wohne, ich müsste, ach an die Nordsee müsste ich mindestens 20, 20 Kilometer ungefähr fahren. So. Oder an Nord-Ostsee-Kanal müsste ich auch mindestens 20 Kilometer fahren. So. Und das mit dem Fahrrad und äh, ohne Anhänger, alles nur auf dem Gepäckträger und so, ne, das ist das ist echt zu viel des Guten. Und äh, wenn ich dann halt da in der neuen Stadt wohne, die halt dann direkt am Meer liegt, dann ist es schon wieder ganz anders. Ne? Dann ist es auch wieder was Neues und Rein theoretisch bräuchte ich da nicht mal dann in einen Angelverein gehen, wenn ich jetzt nur Meeresangeln betreiben würde. Weil am, am Meer, an der Nordsee darfst du dich hinstellen. Ne? Natürlich nicht da, wo private, private ge, privates Gelände ist, aber... Ähm, ja. Könnte ich mich an die Nordsee stellen und könnte, keine Ahnung, wenn ich das will, 50 Angeln rausschmeißen und es würde keinen jucken. Ne? Weil du darfst ja, wenn, wenn du an der Nordsee angelst, so viele Angeln auslegen, wie du vernünftig betreiben kannst. Und wenn jemand extrem multitaskingfähig ist und zehn Angelruten gleichzeitig bedienen kann, dann kann er auch mit zehn Angelruten angeln. Da, wo ich jetzt angel, im Verein sind äh, maximal, ich glaube, drei Angelruten erlaubt. Oder drei äh, Friedfischrouten und drei, drei äh, Raufischruten Ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Ich müsste jetzt echt lügen. Lügen. No. Naja, wie auch immer. Ich nehme meistens drei Angelrouten mit. Ähm, entweder, was weiß ich, lege ich zwei auf Karpfen aus mit Boili. Und eine mache ich hier. Also meine Message fieder route habe ich immer dabei. Und Karpfenrute auch immer. Hin und wieder mal eine, eine köder, köder äh, ausgelegt. Oder eine Wurmrute, no. Und wo, was ich nie so wirklich gemacht habe, war Stippfischen. Also irgendwie, Stippfischen habe ich irgendwie nicht so wirklich die Muse dazu. Oder auch jetzt Raubfischangeln, so auf, jetzt rein nur auf Hecht oder Zander oder, oder Barsch oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ich bin eher mehr so der gemütliche. Ich bin da nicht so, dass ich rumlaufe und den Fisch suche. Ich schmeiß die Angel rein und entweder es kommt ein Fisch vorbei und der beißt, oder es beißt halt keiner, dann gehe ich halt ohne Fisch nach Hause. Und ähm, ja, das ist halt, und manche mögen halt eher so das aktive Angeln, ne? die laufen rum mit das. gut, Spinnfischen hat den Vorteil, du musst nicht viel mit ans Wasser schleppen. Wenn ich jetzt Karpfenruten angle, oder wenn ich jetzt Karpfenangel mache, na, dann, dann schleppe ich schon mal so zwei, drei Angelruten mit, dann die ganzen Boxen, wo dein Zubehör drin ist und mir fällt es eh noch relativ schwer, weil ich auch Anfänger bin, da ähm, zu sortieren, was, was ist jetzt nötig am Wasser, was brauche ich nicht und ich nehme mal lieber ein bisschen mehr mit, weil ich denke, naja, dann hast du vielleicht willst du dich vielleicht umentscheiden, dann hast du doch nicht wieder das dabei, was du eigentlich gebrauchen könntest und ja. Aber ich habe mich da schon ein bisschen reduziert. Also am Anfang, die ersten Wochen, da habe ich wirklich alles mit ans Wasser geschleppt. Da, na ja, naja. mal gucken. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier in dem kleinen Becken sind jetzt echt viele Garnelchen drin So also die großen, die fünf Stück und dann halt der jede Menge Nachwuchs. Also jetzt insgesamt, ich müsste lügen, aber es sind ungefähr so 15 zwischen 10 und 20 Stück sind da jetzt glaube ich drin nagelt mich nicht fest ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht ich habe irgendwann aufgehört zu zählen und ich habe gestern in dem großen Becken habe ich wieder drei oder vier kleine Garnelen gesehen, also ich möchte nicht wissen wie viele da im Endeffekt drin sind ähm, ja das Becken hatte hat ja hatte ich ja schon gesagt äh, 40 40 äh, breit 25 tief und 25 hoch. Ähm, ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, wie eure Erfahrung ist, ähm, was ihr an Garnelen da reinsetzen würdet. Ich bin mir noch unsicher, also von der Menge her. ne, ähm, Ob 20 Garnelen okay ist oder ob man da auch mehr reinsetzen kann. oder Gut, Garnelen brauchen jetzt nicht so viel Platz. Ne? Es gibt zwar immer so eine Angabe, wo die sagen, auch im Zooladen, ja, in so einem kleinen Becken nicht mehr wie, wie 20 Garnelen, habe ich schon die Aussage gehört. Manche sagen, ach, da kannst du ruhig hier, keine Ahnung, 50 Stück reinpacken oder so. Und ähm, ja, dann die, die Schnecken hier drinne denen geht es auch gut. Man sieht es hier an der, ähm, der Posthornschnecke im großen Becken lösen sich ja die Gehäuse auf. Dadurch, dass ich halt so mit Osmosewasser und ähm, eine Karbonathärte von, äh, von 6 habe. Und ich kann es mir nur erklären, eben weil ich hier in dem kleinen Becken nicht mit Osmosewasser arbeite, sondern mit reinem Leitungswasser, dass die sich hier besser halten, weil das Wasser halt härter ist. Ne? Weil die Schnecke baut ja sein Gehäuse über den, den Kalkgehalt im Wasser auf. Und das ist ja die Karbonathärte. Und ähm, weil ich das auch im Stream von Joachim Mund das eine Mal ge gefragt hatte. Und ähm, was das sein kann, warum sich in meinem großen Becken die Schnecken auflösen. Und es kann nichts anderes sein, als wie die Carbonatherde. Genau. Und hier passiert es ja auch nicht in dem kleinen Becken. Und das sagt mir halt, dass die Carbonatherde dran schuld ist. Also pH-Wert ist es definitiv nicht. Es ist nicht zu so sauer, dass praktisch, wenn ich jetzt ein saures Wasser hätte, ähm, dann würde ich es verstehen, weil die Säure greift ja sozusagen das Schneckengehäuse an. Ist ja dann wie zum Beispiel, wenn ich im Bad oder oder sonst wo an den Armaturen Kalk habe oder auch im Wasserkocher, nehme ich ja Zitronensäure oder oder. Essigessenz und löst das damit, weil das halt sehr sauer ist, löst es halt den Kalk und genauso funktioniert es ja im Aquarium auch. Und ähm, hier habe ich es eben nicht, wie gesagt, und sieht man ja, den geht es ja prächtig, die sehen gut aus. Und ähm, ja, also ist es die fehlende Carbonatherde bei mir im großen Becken, die das eben verursacht. <lacht> ja. Und wie gesagt, also ich denke mal, da wird noch einiges an Garnelchen drin rumschwören in dem Juwel. In dem großen und ja. Dann ansonsten den, den jungen Gubbis, den geht es auch gut. Ja. Ach ja, dann noch was. Und zwar, ich hatte ja mit äh, einem Abonnenten von mir geschrieben über den Discord-Channel und zwar ähm, mit Muschelwerk. Habe ich geschrieben, über ihn bin ich ja auf einen äh, Züchter gestoßen. Den habe ich gestern über WhatsApp angeschrieben und auch Videoanruf gemacht und so. Und weil ich ja gerne für das große Aquarium noch ähm, Dingens mir holen wollte, ähm, Panzerwälse. Und ich bin noch am, am Überlegen: panda Panzerwelse oder Sterboy? Eins von beiden. Also wie gesagt entweder Panda Panzerwälze oder Sterboy. Das Hinkommen ist für mich nicht möglich, weil er halt eine ganze Ecke weg seine seine Zucht betreibt. So die Möglichkeit wäre noch eine andere. Da möchte ich aber offen offiziell jetzt über YouTube nicht so nicht so eingehen, weil ich nicht ja weil ich weil ich erstmal nicht so viel dazu sagen möchte. Auf jeden Fall bin ich mit ihm übereins gekommen: entweder hinfahren oder ähm, er verschickt auch mit Lebendtiertransport, mit Go. werden dann natürlich 35 Euro Versand, aber ich habe das noch nie gemacht und habe Fische jetzt äh, mir liefern lassen. Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen mit, obwohl Muschelme Muschelwerk meint ja auch, ähm, in Aquaristikläden wird es ja auch so gemacht. Und ich weiß es auch, dass, dass äh, viele Zoohändler bekommen ihre Tiere auch per, per Lebentiertransport und da funktioniert es ja auch. Trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen damit. Aber ich will auch nicht hier bei uns im Handel irgendwelche... Äh, irgendwelche überzüchteten und steril gezüchteten Fische holen, wo ich dann im Endeffekt wieder die Probleme habe, wie eben mit den Eltern von den jungen Gubbis hier. Das möchte ich einfach nicht mehr. Und ähm, selbst wenn beim Lebendtiertransport, was ich nicht hoffe, das ein oder andere Tier versterben sollte, es ist scheiße und es ist nicht schön, aber es passiert, glaube ich, im, in vielen aquaristik passiert es viel, viel mehr. Dass viel, viel mehr Tiere von einer, einer Lieferung äh, eingehen, weil sie einfach viel, viel länger unterwegs sind. Und ich glaube, ähm, Go, die liefern ja eh innerhalb von einem Tag. Das heißt, die sind nicht so lange unterwegs, wie manche, manche Tiere. Und... Ähm, wenn man zum Beispiel überlegt, wenn man jetzt Garnelen online bestellt, die müssen ja nicht mit Go geliefert werden. Die können ja ganz normal über DHL oder die Post geliefert werden. Und wenn sich da mal was verspäten sollte, sind die vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage unterwegs. Das finde ich schlimmer. Und aber wie gesagt, da halte ich euch auf dem Laufenden, was es im Endeffekt wird, ob es panda Panzerwels oder... Ähm, also Corridoras Panda oder Corridoras Sterbei bin mir da noch unschlüssig. Aber ihr werdet es erfahren. Und da wollte ich mir gerne 10 Tiere holen. Finanziell geht leider nicht mehr. Aber das geht auch nicht heute und morgen, da muss ich mal gucken. Hin und wieder verkaufe ich ja Pflanzen über Kleinanzeigen oder über Ebay. Und das Geld, das lege ich mir immer zurück. Das reinvestiere ich ja in die Aquaristik oder auch in, ins angeln und ähm, genau ja, das soll es glaube ich erstmal gewesen sein oder gibt es noch was neues hm. ne ich glaube es gibt nichts mehr das war eigentlich das was ich mit euch besprechen wollte oder was ich euch nicht besprechen äh, mitteilen wollte und ähm, ja aber ihr seht ja die jungen die sind ja äh, relativ mobil also denen geht es echt gut hier drinne ich mache mal ein stück nach oben die hängen alle immer meistens so. denen geht es prächtig da drinnen die stehen stabil die fressen gut die äh, Beobachte ja auch immer den Code von den Fischen, wie der so aussieht. Der ist nicht irgendwie milchig oder sonst irgendwas. Die sehen echt gut aus, die stehen stabil. Und diese Erfahrung, genau das wollte ich auch noch loswerden, die Erfahrung habe ich sehr, sehr oft gemacht, dass ich ähm, Gubbis im Handel geholt habe. Und die Eltern sind dann meistens nach ein paar Wochen verstorben, haben einmal, einmal äh, Junge bekommen und sind dann irgendwann mal eingegangen. Und die Jungen, die sind dann richtig stabil die standen wirklich gut. Die haben nicht so geschwächelt, die haben sich gut entwickelt und ähm, hatte ich weniger Probleme mit dem Nachwuchs als wie die Eltern. Und äh, die hier, da habe ich nicht einen Gramm Salz rein in das Aquarium. Bei den Elterntieren, da sollte ich Salz mit reinmachen und bla bla bla und dann musst du wieder rumpanschen und ich habe da keinen Bock drauf, die Tiere auf Salz zu halten, weil es ist ein Süßwasserfisch. Klar mag der vielleicht auch in Brackwasser oder in Salzwasser auskommen, aber meiner Erfahrung nach ist der Gubi ein Süßwasserfisch. Ist ja kein Fisch, der irgendwie ins Meer wandert oder so. Der kommt vielleicht zeitweise mit Salz klar, aber es ist kein Salzwasserfisch. Und ähm, weiß ich auch nicht. Das ist Was anderes sind Fische, die... Nur da leben, zum Beispiel nur im Brackwasser. Zum Beispiel manche Grundelarten, die leben nur im Brackwasser oder keine Ahnung, das. Ja. Aber naja, so ist das. Gut, das soll es jetzt ein für alle Mal erstmal gewesen sein. Und ähm, dann werde ich mir mal das Bild von meinem Sohn abholen. Mal gucken, was sie da gemalt haben, die beiden. Er braucht ja immer sehr viel Unterstützung. Er kriegt ja vieles nicht alleine hin, durch seine äh, körperliche Behinderung. Und ihr habt es ja vorhin sicher mitgekriegt. Also er ist sehr, sehr schwer zu verstehen teilweise. Selbst für uns als Eltern, wo wir jeden Tag mit ihm zu tun haben. Also fremde Leute verstehen da wahrscheinlich noch weniger. Aber so ist er ein aufgewecktes Kerlchen. Und ja, ich sag mal so, es hätte ihn viel, viel schlimmer treffen können. Genau, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wenn meine Erkältung nicht noch schlimmer wird, sehen wir uns ja oder ja, sehen und hören wir uns am Freitag zum Lesestream. Ich hoffe, dass seid ihr wieder dabei und mich würde es echt freuen. Und äh, ja, ansonsten, ciao, ciao, schönen Tag noch und bleibt gesund.